am ersten Teil unserer Klausur teilgenommen. Dieser Teil war stark sicherheitspolitisch geprägt. Insbesondere haben wir miteinander über unsere nationale Sicherheitsstrategie diskutiert. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Herbst miteinander vereinbart, bis Ende dieses Jahres eine solche Strategie zu erarbeiten. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat dieser Prozess eine neue Dringlichkeit erfahren. Putin hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unsere nationale Sicherheit denken müssen. Gestern habe ich in Prag beschrieben, welche Konsequenzen sich aus der Zeitenwende für Europa und die Europäische Union ergeben. Die EU muss souveräner werden, weniger abhängig von anderen. Wir brauchen Einigkeit im Innern, Entschlossenheit nach außen. Und auch national müssen wir unsere Sicherheitsstrategie umfassender denken. Selbstverständlich sind der Schutz und die Sicherheit des eigenen Landes und der eigenen Bürgerinnen und Bürger immer die oberste Aufgabe der Regierung. Doch zur Sicherheit zählt noch viel mehr. Also beispielsweise eine sichere Versorgung mit Energie und Rohstoffen, der Erhalt unserer leistungsfähigen sozialen Marktwirtschaft, eine starke Bildung und Forschung, eine vielfältige und lebendige Demokratie. Wir nehmen klassische Sicherheitspolitik sehr ernst, betrachten sie aber nicht isoliert. Wir arbeiten deshalb an einem integrierten Ansatz für die deutsche Sicherheitspolitik, der alle Aspekte mit in den Blick nimmt. Hierzu haben sich die Ministerinnen und Minister gerade ausgetauscht, auch mit dem spanischen Ministerpräsidenten. Pedro Sanchez hat seine Erfahrung in Sachen nationaler Sicherheitsstrategie, aber auch seine Sicht auf zentrale sicherheitspolitische Herausforderungen, sowie die Rolle Deutschlands in unserer Welt erläutert und mit uns diskutiert. Diese Debatte des Kabinetts ist ein Auftakt gewesen für die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Organisatorische und institutionelle Fragen diskutieren wir später. Mir hat die Debatte heute gezeigt, dass sich alle Mitglieder der Bundesregierung der Verantwortung außerordentlich bewusst sind, die mit der nationalen Sicherheitsstrategie verbunden ist. Zugleich ist mir erneut klar geworden, mit welcher Zuversicht und welchem Selbstvertrauen unser Land in die Zukunft schauen kann. Deutschland ist ein starkes Land, fest verwurzelt im transatlantischen Bündnis und in der Europäischen Union. Wir haben viele Freunde in der Welt und Spanien ist ein ganz besonderer Freund. Wir sind eine gefestigte Demokratie mit einer starken, engagierten und gut ausgebildeten Bevölkerung. Unsere soziale Marktwirtschaft ist leistungsstark, unser sozialer Ausgleich fair. Unsere Aufgabe ist, diese Stärken weiter zu fördern und sicherzustellen, dass unser Land auch für stürmische Zeiten gut gewappnet ist. Ich bin da zuversichtlich, dass das gelingt. Gleich schließt sich noch ein Gespräch mit Petro im kleinen Kreis an. Dabei werden wir weitere bilaterale europäische und internationale Themen besprechen. Ich freue mich über den Besuch und bin sehr dankbar dafür, dass du hierher gekommen bist. Ja, vielen herzlichen Dank. Guten Tag. Ich äh, möchte gerne gleich äh, zu Anfang dem deutschen Bundeskanzler und auch den Mitgliedern des deutschen Kabinetts herzlich dafür danken, dass ich dazu einladen wurde, hier an dieser Kabinettssitzung äh, teilzunehmen über die nationale Sicherheitsstrategie. Und ich möchte natürlich auch äh, die wichtige Rolle von Bundeskanzler Scholz herausheben, die er bei dem europäischen Aufbauprozess spielt. Gestern hat er einen, eine sehr wichtige Rede gehalten vor einer sehr wichtigen und historischen Universität in Prag und viele äh, der Ideen, die er dort dargelegt hat, ähm, sind äh, Ideen, mit denen ich vollkommen übereinstimme. Vielen herzlichen Dank, Olaf, für deine liebenswürdige Einladung an mich nach Meselberg. Ich äh, fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich hier sein darf und an dieser Debatte teilnehmen kann. Und ich nehme das als ein Symbol des guten Einverständnisses zwischen Deutschland und Spanien und natürlich auch die Übereinstimmung der Regierungen, ein Beweis für das Vertrauen, äh, welche äh, diese Einladung einer internen kabinettssetzung für ein ausländisches äh, Regierungschef darstellt. Wir haben die Debatte über die nationale Sicherheitsstrategie geführt, beziehungsweise wie Deutschland die nationale Sicherheitsstrategie entwickeln möchte. Wir haben eine sehr interessante Debatte gehabt und ich hoffe, dass das auch sehr fruchtbar sein wird in Bezug auf die Weiterentwicklung der strategischen Dokumente. Ähm, wir haben ja in Spanien bereits eine solche Debatte äh, und eine solche Strategie bereits letzten Dezember erneuert über äh, die ganzen Angelegenheiten. Wir haben festgestellt, dass das natürlich heute notwendiger ist äh, denn je äh, zufolge des Krieges. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ein eine strukturelle Analyse durchgeführt haben über die Komplexität des, der Welt, wo wir leben, über die Risiken und Gefahren, welche Ziele wir uns setzen für die Zukunft, um ihrer Herr zu werden. In diesem Sinne ist das eine sehr weite Debatte und wir möchten natürlich auch viele Beteiligte dazu einladen, damit wir eine umfängliche Behandlung durchführen können. Und zufolge des, der russischen Aggressionskrise gegen Ukraine in unserer, ist das in unserer Gesellschaft aber auch, die äh, Gleichgewicht in Europa, der europäische Integrationsprozess und die wirtschaftlichen Auswirkungen ähm, auf das Wachstum äh, sind verheerend. Natürlich die äußern sich in dem, äh, in dem Preisanstieg und die Einschränkung äh, der Energieversorgung. Äh, es gibt natürlich Maßnahmen, die wir auf äh, europäischer Ebene äh, durchgeführt haben, auch was den äh, ökologischen Übergang anbelangt äh, äh, und äh, und äh, auch für Russland. Man muss natürlich auch an die äh, Energiethemen denken. Das ist etwas, was, äh, wo ich sehr dankbar bin, dass die deutsche Regierung und der Bundeskanzler natürlich eine geteilte Sicht, eine, eine übereinstimmende Sicht der Dinge haben. Äh, wir haben die aktuelle geopolitische Kapazität äh, bestätigt. Ich glaube, dass wir gut zusammenarbeiten mit äh, Bundeskanzler Scholz. Teilen wir natürlich auch die äh, Bedeutung, die wir der region von Lateinamerika und Karibik beitragen. Die ich letzte Woche besucht habe. Und wir werden natürlich weiterhin diese Kapazitäten im Geopolitischen äh, für diese Region auch weiter verstärken. Und erlauben Sie mir bitte auch, dass ich die Bedeutsamkeit der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Spanien hervorhebe. Und es gibt hier zwei äh, wichtige Termine dieses Jahr. Dieses Jahr am 5. und 6. Äh, Oktober gibt es äh, den deutsch-spanischen äh, Regierungsgipfel. Da wird Spanien als äh, Gastgeber fungieren und äh, die äh, das Königspaar von äh, Spanien wird einen Staatsbesuch natürlich auch durchführen und äh, wir äh, bei de, und, und wird äh, den französischen die, äh, Entschuldigung, die Frankfurter Buchmesse besuchen. Und das wird auch ein sehr erfreulicher Anlass sein. Ich glaube, dass unsere Beziehungen im Moment ausgezeichnet sind. Äh, unsere Welt äh, ist eine regelbasierte Ordnung, die jetzt äh, durch äh, Putins Invasionskrieg in der Ukraine infrage gestellt wurde. Aber wir teilen auch eine europäistische Sichtweise. Und äh, dass äh, wir äh, schützen die Arbeit in der Mittelklasse in unseren Unternehmen und wir möchten auch die Lasten dieses Krieges äh, gerecht verteilen. Europa hat mit Einheit und mit Solidarität auf diesen Krieg äh, geantwortet. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Deutschland und äh, Spanien werden zusammenarbeiten. Wir wollen äh, die Familien schützen, wir wollen den Fortschritt Europas. Bei dieser Sitzung haben wir, glaube ich, auf jeden Fall einen weiteren... Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, Olaf, hier you in Meseberg und vielen Dank you für Ihre Aufmerksamkeit.